Herzlich willkommen zu den wichtigsten 10 GCU-Tipps in unter 5 Minuten. Los geht's. Tipp Nummer 1. Gerade wenn Leute anfangen mit GCU zu arbeiten, fangen die quasi mit ihrem Postfach bei null an. Aber haben hier eine Möglichkeit, wie wir sehen, zur Datenmigration. Das findest du in der Admin-Konsole und da kannst du dann deine Daten quasi migrieren von bestehenden Microsoft Office Accounts, anderen Gmail Accounts, die du vielleicht momentan privat nutzt oder eben auch Web.de oder anderen Mail-Postfächern, ähm, die jetzt beispielsweise auf dem POP3-Postfach laufen. Also das ist möglich mit der Datenmigration und damit kannst du eben deine E-Mails, deine Kalender oder eben auch Notizen ganz einfach importieren zu GSU. Tipp Nummer zwei: Plane deine E-Mails. Häufig sehe ich einfach, dass man teilweise abends noch um 23 Uhr eine E-Mail bekommt, um, das ist eigentlich nicht mehr nötig, indem du dann eben auch Rücksicht nimmst auf beispielsweise deine Empfänger und den für morgen früh planst oder eben, ähm, das ist auch spannend, wenn du quasi äh, eine Follow-Up-Mail oder sowas in zwei, drei Tagen nochmal planen möchtest, kannst du eben, gerade wenn du eine Antwort schreibst, auch eben quasi die Follow-Up-Mail dahinter schreiben und ähm, eben zwei, drei Tage danach nochmal planen. Tipp Nummer drei, lege E-Mail-Signaturen für dein Team an. Das geht am besten mit äh, Signature Satori. Das ist ein Tool, mit dem du quasi für dein Team Signaturen verwalten kannst, ganz Einfach und äh, für sehr, sehr wenig Geld ist es, startet sogar kostenfrei und damit muss quasi nicht dein ganzes Team individuell immer Signaturen anlegen. Tipp Nummer 4: Lege Kalenderansichten an. Kalenderansichten sind deswegen gut, weil standardmäßig Google nicht mit europäischen oder deutschen Kalendereinstellungen kommt. Ähm, du kannst dir hier unter den Einstellungen Beispielsweise Kalenderwochen noch mit eintragen lassen, dass ein Wochenbeginn auch am Montag anfängt und eben auch weitere Ansichten, die für dein Business am wichtigsten sind. Tipp Nummer 5. Verwalte Ressourcen oder Gebäude auch innerhalb von G Suite oder eben auch in deinem Kalender. Hier siehst du in der Admin-Konsole, wie du beispielsweise neue Konferenzräume oder Ressourcen wie Projektoren, Laptops ähm, anlegen kannst, die dann im zweiten Schritt äh, in deinem Kalender auch als Raum oder Ressource gebucht werden können über den Kalender. Und so verhinderst du einfach auch Doppelbuchungen von Räumen oder eben auch verschiedenen Geräten. Tipp Nummer 6, teile deinen Kalender mit Teamkollegen. Das ist relativ einfach, aber machen viel, viel zu wenig, denn ähm, du hast deinen Kalender ja auch nicht nur für die Zeitplanung, sondern eben auch für die Kommunikation und weißt ganz genau, wann hat ein Teamkollege oder ein anderes Mitglied etwas vor, man will es nicht gestört werden. Das kannst du einfach machen, indem du deinen Kalender teilst äh, unter den Einstellungen und äh, hier unten eine neue Person hinzufügt. Tipp Nummer 7. Aktiviere die automatische Konvertierung bei G Suite. Gerade wenn du mit Microsoft Office-Kollegen ähm, arbeitest oder Kunden und die dir eine Excel-Tabelle zuschicken, willst du die vielleicht auch weiter bearbeiten in deinem Drive und ähm, da hat ähm, Google Drive eine sehr coole Funktion äh, in den Einstellungen dass du hochgeladene Dateien automatisch in Google Doc Dokumentation konvertieren kannst. Das siehst du hier eben ganz kurz in der Einstellung, wie das mit einem Haken gemacht werden kann, äh, spart mega viel Zeit. Tipp Nummer 8: Dokumente im Browser erstellen. Gerade ähm, wenn wir schnell ein neues Google Doc oder eine Tabelle erstellen wollen, müssen wir nicht in Google Drive gehen, das Pluszeichen klicken neu erstellen, wir können tatsächlich sehr einfach im Browser reingehen und einschreiben docs.new oder spreadsheet.new oder presentation.new, je nachdem, was für ein Dokument wir erstellen wollen und zack, können wir dann auch schon mit weiterarbeiten. Tipp Nummer 9, schau dir den G Suite Marketplace an und ähm, Customize dein G Suite Account mit verschiedenen Add-ons. Hier siehst du einfach die beliebtesten oder Empfehlungen ähm, für, für G Suite Teilnehmer. Das reicht eben, wie gesagt, von so Signaturanbietern bis aber auch CRM Anbietern, wo du dann äh, nicht nur am Desktop diese diese Add-ons äh, nutzen kannst, eben auch dann auf deinem Smartphone, wenn du da auch ein Gmail installiert hast, kannst du dann eben auch beispielsweise CRM system <lacht> damit ähm, in deinem Gmail-Konto auch mit verknüpfen. Sehr, sehr mächtig, das ganze Thema Add-on. Kommen wir zum zehnten und letzten Tipp. Und das sind das Thema Konvention oder ähm, einheitliche Beschriftung von Ordnern, von Dokumenten. Das sehe ich leider immer häufig, dass verschiedene Kunden oder G-Suite-Nutzer nicht eine einheitliche Benennung haben in ihren Ordner- oder Dokumentenstruktur. Und das macht es natürlich gerade neuen Teamkollegen oder generell ähm, das Arbeiten im Team total schwierig, wenn man gar keine ähm, Ordnerstruktur einfach an den Tag legt, wie wir jetzt hier beispielsweise sehen können. Jetzt bist du an der Reihe. Was denkst du, sind äh, denn die wichtigsten Tipps gewesen? Schreib mir gerne dazu deine Gedanken, vielleicht fehlt auch noch der eine oder andere, ähm, das würde mich natürlich auch freuen, wenn du noch einen zusätzlichen eigenen Tipp hast, dann können wir den mit aufnehmen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal zu ehrlichem Online-Training. <Musik>